Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir die Hälfte vom Atlas, eine Atlas-Mission schon erledigt. Am Ende waren wir noch auf Planeten gemeinsam und ich konnte danach insgesamt fünf Dekoartikel zusammenbekommen. Hat sehr lange gedauert, überhaupt ein paar zu finden. Und die aggressiven Wächter waren auch nicht sehr hilfreich. Jetzt befinden wir uns bei der nächsten Atlas-Schnittstelle. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpasst wollt, gerne abonnieren und liken. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er uns sagt. Was man einmal gelernt hat, kann man nicht mehr vergessen. Ich fürchte, ich habe zu viel gesehen. Ich erhasche flüchtige Blicke auf die Zeit vor der Zeit. Ich sehe die Geburt des ersten Sterns. Ich sehe die Dinge die in ihm gewohnt haben, die Augen, die alles beobachteten. Ich sehe, was der Atlas im Moment seiner Aktivierung sah. Atlassteine sind keine Steine. Diese Station ist keine Station. Ich bin nicht, was ich zu sein glaube. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich existiere. Dem Atlas ist das egal. Der Atlas verlangt nach seinem Klagelied Klage einer erhabenen Wiederholung. Ich lege meine Angst ab und nehme den Weg wieder auf. Die Reise ist das Einzige, was zählt. Die Bestimmung ruft nach mir. So, dann haben wir ein neues Rezept. Direkt wieder herstellen, damit wir es nicht vergessen. Wir können das ja mal hier runter machen. Dann sehen wir, wie viele es ja gesamt waren. Und dann geben wir uns jetzt auf zur nächsten Atlas-Schnittstelle. Und wie zu erwarten, das System ist wie die drei davor von einem demselben schon entdeckt worden. Das heißt, die Atlas-Schnittstellen liegen echt auf einem festgelegten Weg, wo jeder dran vorbeikommt, der in der Nähe ist. Dann gibt es wohl so ein paar verteilt und überall... Ah, Mission erst auswählen. Hier wie ihr seht schon entdeckt worden. Ähm, Gibt es wohl so ein Dutzend Wege oder so, die man mit dem Atlas machen kann. Und dadurch sind wohl die meisten auch schon entdeckt worden. dass wir ins richtige System springen. Korvax System ist das nächste. Das wird dann auch wieder entdeckt worden sein, aber naja. Wir könnten auch durch ein Wormloch springen und von da weitermachen, aber dann geht wieder sehr viel kaputt. Uh, es ist noch nicht entdeckt. Okay. Dann hat der Spieler wohl nicht weitergemacht. Dann können wir ja mal schauen, was es hier gibt. Staubigen Planeten. Ja, scannen klappt auch nur, wenn will. Asche verdunkelter Planet. Nee, das Lichts. Oh, uh, die sind cool. Ach, staubige. Ach, den hatten wir schon. Okay. Ja, cool. Gibt ja jetzt nicht viele. Dann holen wir uns erst die Raumstation. Dann einmal schnell... Weiß ich gar nicht, ob ich euch schon mal so einen gezeigt habe... Aber können wir uns ja kurz anschauen. Und da gibt es auch wieder eine Spezies. Den können wir dann wieder hochladen. So. Brauchen wir ja nur direkt gerade durchstarten. Das ist ja ganz einfach. gibt es auch wieder Dekoartikel. artikel Da weiß ich gar nicht, ob wir schon mal welche gesammelt haben. Müssen wir mal schauen. So. Die haben nämlich eine andere Farbe. Wie so Oh Gott. Da hinten ist einer. So, landen. Das Wetter ist super blutrote hitze. So, das können wir einsammeln. Da unten ist ein grüner, die kann man nicht einsammeln. Nur die oh, gelben, hier drei Stück in Reihe. Das ist auch cool. Ah, diesmal sind wir so nah, dass auch angezeigt werden. Cool. Aber wir müssen das Tier auch finden. Da hinten ist es. Boah, hier ist noch einer. Hm. Das mit dem Tier ist ja so eine Sache. Entdeckt. So. Können wir das wieder hochladen? Haben wir so eins eigentlich? Mal schauen. Haben wir so ein Tier? Ja, die... Zeigt uns auch alle super an. Aber nee. So eins haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, kann man die... Einsammeln? Also als Haustiere. Kleinkind. So. Gucken, wir hätten ja Nahrung, Nahrung, Nahrung. Wo haben wir denn da? Mehr erstellen? Nee, wollen wir nicht. Wie geht das denn? Also jetzt das Tier glücklich. Aber irgendwie. Ein Planet fehlt uns noch. Aber leider. So wenn ich eh drücke. Es passiert nichts. Leider geht das nicht. Schade. Dann gehen wir jetzt. Oh. Da hoch. Holen uns noch ganz schnell die hier gesehen haben, also hier ist einer, aber noch drei oder nicht? Wir hatten noch hier drei in Reihe. Ist das auch ein kleines Tier? Erwachsen, vielleicht kann man die einsammeln. also es ist glücklich ja, aber wir können gar nichts damit machen schade schade, dass wir das nicht als Haus hier nehmen können hier schwebt einfach eine Kugel Pflanze also hier ist eine und da hinten sind zwei Gut, die drei nehmen wir mit dann haben wir auf jeden Fall genug. Und dann geht es natürlich weiter, wie der Titel ja schon verrät, mit dem Atlas. Aber also wir konnten jetzt nicht ahnen, dass es hier auch einen Anomalieplaneten gibt. Geht ja recht schnell hier einfach hinlaufen, anklicken. Da. von denen gibt es sehr viele muss ich sagen aber in der letzten folge da die zu finden also ich musste auch um den planeten rumfliegen und so das hat ganz schön gedauert da überhaupt welche zu finden hier war hier nicht eben noch irgendwo einer Wo ist er hin? Was ist der da hinten? Nee, ne, Nehmen wir den da. Was ist er denn? So. Also hier gibt es echt jede Menge von denen. Also die sind nicht nur, dass man die auf nur Anomalie-Planeten findet. Ne, die sind auch noch unterschiedlich selten. Der ist so groß den. Ja, aber ist der grün? Oh, hey, was ist das? Der sieht aber anders aus. Der ist ja riesig. Um Lichtbruch 23 Meter entfernt. Meint er den da? Sind das 23 Meter? Ach, nee. Ja... Ah. Deshalb sah das so groß aus. Gut, die müssten ja als ja reichen. Gucken. Haben wir den neuen Stück. Ja, dann. Komm, dann nehmen wir noch einen mit. Aber ein bisschen ärgerlich ist dass hier mit dem Tier. Dass man einige Tiere, egal ob man die füttert oder nicht. Nicht als Haustiere übernehmen kann. Also so gar nicht. Er gibt auch leider kein Häufchen, das man einsammeln könnte. Sehr schade. Er wäre ein cooles Haustier. Fungiert auch als Taschenlampe. Hm. Tja, jetzt ist es gefüttert und glücklich. Also... Ja. Bringt mir jetzt auch nicht viel. So. Mal unser Schiff rufen und dann geht's ab zur Atlas-Station. Umbenennen. Weil wir waren ja die Ersten. So. Den da können wir erstmal Deko nennen. Dann finden andere die auch leichter. Ist noch so ein Tier aber kann man nicht einsammeln sehr schade so da die was wo da da wollen wir hin Da müssen wir irgendwann mal in unserem ähm, Tresor, also Lagerbehälter, auf dem Frachter schauen, wie viele uns noch gesamt fehlen. Auch seltsam, dass es elf gibt. Er kommt auf elf. Hm. Er hat uns näher rangepackt, Also das mit dem Flügel ist auch ärgerlich. Wir müssen im außen rumlaufen. So. Mal gucken, was er uns jetzt erzählt. Ich bin zum Knecht dieser uralten Empfindung geworden. Gewor Sie führt mich durch den Kosmos ständig auf der Suche, niemals abweichend. Gab es vor mir schon andere? Haben andere den Weg des Atlas verlassen? Erst das Ende wird die Offenbarung enthüllen. Widerstand wird nicht gestattet. Der Atlas möchte, dass ich erfahre, was es bedeutet zu erschaffen. Er möchte einen Teil seiner selbst mit mir teilen. Ich spüre, dass ihm diese Reise sehr wichtig ist und er mir etwas zeigen möchte, was sich weder in Worte fassen noch demonstrieren lässt. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss weitermachen. Das ist das Schicksal. Das ist der Plan. Ich war schon immer auf der Suche. Ich darf jetzt nicht aufgeben. So, ein neues Rezept. Das müssen wir direkt wieder herstellen. Außerdem vergisst man sonst auch die Reihenfolge. Da muss man erst gucken, welchen braucht man wofür. Wofür braucht man gar keinen? dass man die auch in der richtigen Reihenfolge herstellt. Also man kann die nur in einer Reihenfolge herstellen. Aber muss man sich erstmal durchfuchsen. Um zu sehen. Rechts war übrigens eine Tür. Ob man da rein kann. Die habe ich nur ganz kurz eben gesehen. Jetzt werden wir einfach mal beim nächsten Atlas checken. Weil wäre echt krass, finden, wenn man da noch irgendwas anderes machen kann. Übrigens führt der uns nicht näher zur Galaxiemitte, sondern mal weiter weg. Der Atlas. Der Atlas, der Atlas. Das ist jetzt für ein komischer... Also... Zum... Hm, was? Nee. Da. Der, oder? Oh, ist der richtige? Hm, sehen wir ja gleich. Entdeckung. Zwei Planeten und zwei Monde. Und hier ist die Atlasstation. Das heißt ja, wir sind schon mal richtig. So. 2-2. Zwei, zwei. Hoffentlich sehen wir von hier alles. Ausgetrocknet. Stickig. Gut, den anderen sehen wir nicht. Also ein Mond fehlt uns. Aber ist ja nicht so wild. Oh. Ich habe die Kamera geändert und er schießt direkt. Hm. Da. Da wollen wir hin. So, mal schauen. Wie viel haben wir denn? Na gut, haben ein bisschen Deko gesammelt. Dann ist nur zwei. Das ist der dritte. Drei müssten dann noch kommen. Eventuell. Oh, guck mal. Der hat gar keinen Weg. Ah, also da unten ist echt eine Tür. Da kommen wir noch nicht hin. Aber ich glaube nicht, dass wir so weit springen können. Okay. Ja, nee, wir kommen da nicht rüber. Schade. Und dann wäre noch fraglich gewesen, ob das Jetpack reicht. Weil wir den Sprung ja also den nach vorne nicht machen können. Immerhin haben wir es überprüft. Ich bin fast am Ende. Das Feuer ist die Wahrheit des Universums. Die Seele ist Licht. Ich bin das Experiment und der Beobachter. Die gesamte Schöpfung wurde für meine Reise geschaffen. Ich sehe das Universum um mich herum und weiß, dass es gut ist. Äh, die Seele ist Licht und wir waren eben auf dem Lichtplaneten. Passt ja. Ich sehe das Universum um mich herum und weiß, dass ich mein eigenes erschaffen werde. Nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit. Die Sterne locken mit kaltem Feuer und ich eile zu ihnen. Bald, sehr bald. So. weil guck, die sehen jetzt schon von der Farbe her ähnlich aus. Also immer das direkt das Neueste herstellen. Achso, wir können auch hier lang laufen. So die Mission anwählen und dann direkt zur nächsten Station. Immerhin kommt man so dann auch ein bisschen rum, wenn man von Station zu Station, weil es liegt ja meist noch ein oder mehrere Systeme dazwischen, dann sieht man immer noch gut was. Aber wir springen ja jetzt erstmal immer nur direkt bis zur Atlas-Station. Hm. Ist nur eins weiter. Gut, schlechtes Beispiel jetzt. Nur eins weiter, aber meistens sind es ja mehrere Sprünge. Das Spiel ist halt drauf ausgelegt, auch viel zu erkunden und zu entdecken und so Und wenn das mehrere Sprünge auseinander liegt, ist das ja schon gut. Also, das hier wurde entdeckt. Vier Planeten. Oh, auf dreien war Jetzt sind da Atlas Interface Base. Klammerplanet. Verbrannter Planet. Also, wir müssen nur nach dem Lilanen suchen. So, wo ist der Lila? Hat er das nicht Lila, oder? Verbrannt, verbrannt. Also ist der Lila hinter dem da? Der, den wir nicht sehen. wenigstens gucken was es für einer ist na ja gut er ist nicht lila oder doch er ist lila was ist denn für einer paradiesisch wieso war er da nicht und den können wir sogar noch umbenennen das system zwar nicht Ah ja, gut. Ha. Ja okay, wir fliegen kurz hin. ist der erste lila eine Paradiesische. Wo wir noch den Namen ändern dürfen. Das war wieder so ein Inselplanet. Aber er ist ohne Wächter, das ist ja schon mal ein Vorteil. Jetzt einfach noch schnell gucken, wie er aussieht. Oh oh. Wolken. Ernsthaft? Alter. Durchs Licht ist jetzt selbst unser Raumschiff grün. Paradiesisch und Blasen, das ergibt jetzt... Ihr seht das auch, ne? Wie können hier Giftzyklone sein, wenn das ein angeblich paradiesischer Planet ist? Paradiesischer Planet mit Gift Giftzyklon. Ernsthaft? Ja, können wir hier diese komischen ha. Ich sehe die Blasen, aber sie existieren schon wieder nicht. Hm. Also der ist nachts lila und am leuchten und da wo es noch hell ist, ist er grün. Nee, nur da, wo wir stehen, ist der lila. Der ist da grün und da auch. Und dann kann das ja nicht die Sonne sein. Zehn seltsame Tiere gibt es hier. Hä? Also, mal gucken, welche Farbe hat der jetzt nun wirklich? Kann ja wohl nicht. Was zum Henker? Boah, oder ist das, weil ich super Weitsicht anhab? Der ändert die Farbe, sobald wir hinkommen. Also ist er wirklich lila? Nur durch die super Seite, Wei äh, Weitsicht? Oh Herr Mensch, ist das könnten wir ja hier unsere Siedlung, dann können die noch umbenennen. Ne? Ja. Siedlung, Siedlung, Siedlung. Wo das jetzt hier? Da. Mission neu gestartet. So. antworte mit X. Witzig. Boah, was zum... Ah, Gott sind die schnell. Wo ist er hin? Wo ist er? Boah, die waren jetzt aber schnell. Wo ist denn Sinn? Hm. Komische Tiere. Also, was? X hat er gesagt, ne? Mit X drauf antworten. Da ist es, links. Oh, ja. Ja, komm, lass mich raus hier jetzt. Not, ja, mach doch hin. Ja. So, wo ist es hin? Ich hab's doch eben genau gesehen. 100? Jetzt ist es weg. Ich habe eins gehört. Da. Boah, krass. Können wir die einfangen? Bestimmt nicht, oder? Wo ist es denn? Wo ist es hin? Also das einzufangen wird ja eine Lebensaufgabe. Also ich höre es, aber... Wo ist es? Einfach mal hier Nahrung verteilen, wa? Da ist es. Ah, oh, jetzt wieder weg. Da drüben. Das tauchte mal nur ganz kurz auf. Da. So, welche? Jetzt geht's da runter. Da ist es, da ist es, da. Da waren im zwei. Komm noch mal hier in die Nähe. Schmeiß dich zu mit dem Essen. hin. Ja krass, jetzt haben wir was auch immer gefüttert. Da. Wie hm, nicht gehen das. Oder kann man die gar nicht füttern? Ja, da will ich mir noch was einfallen lassen. Ja, cool. Klumpen abnehmen. Knochenklumpen. Okay. Wenn er halt will. Ja. Äh, wir haben was auch immer gesammelt. cool ähm, wir stellen hier jetzt einfach einen Basiscomputer hin ist nur die Frage ob ja machen wir ihn in nee was ein ja, jetzt äh, hä? bin da eben nach oben geflogen Also der Planet hat ein ganz komisches Licht, muss ich ja mal sagen. So irgendwie in der Nähe von da. Weil es... Oh, echt, durch die Atmosphäre ist ja alles grün. Und dann, wenn du unten ankommst, ist es lila. Das ist ja... Also ich habe schon schwarze Planeten gesehen, oder... Oder rot leuchtest, aber... Das mit dem Grün ist ja schon... Und eigentlich wollte ich auch nicht... nee ja... Das ist jetzt aber ja ungut. Oh, ja, ist doch... Ja, ja, ja, mach hin hier. Ja. C-Siedlung. Ein Viertel. Nein, auf Puck, Scheiße. Nee. Äh. Ah, Kacke. Ich wollte nicht die Kontrolle über die Siedlung übernehmen. Also der Planet ist cool, aber die Siedlung ist halt jetzt zu so scheiße. Daher machen wir es weiter in den Atlas. Und muss das mit der Siedlung halt noch warten? Also, wir hätten jetzt dann sowieso nur ein Basiscomputer hingestellt und das mit der Siedlung wann anders gemacht. Oh, hoffentlich ist die Siedlung jetzt wieder weg. Ha, cool. Wir haben nicht die Siedlung. So, dann fliegen wir jetzt zur Atlas-Station. Welche Richtung waren die? Da hinten. Da wollen wir jetzt einmal kurz hin. Schnittstellen dürften es ja nicht mehr sein. Dann jetzt einfach nur noch reinfliegen, rausfliegen, reinfliegen, rausfliegen. Ganz einfach. Der Planet hat ein bisschen aufgehalten. Nee, was hä, wo will er denn hin? Da will sollen wir hin. Das Spiel lenkt aber auch extrem davon ab, was man eigentlich machen will. Aber ein zweifarbiger paradiesischer Planet. Und dann noch komische Stürme. Also dem ganzen Planeten ergibt nichts einen Sinn. Oh nein. Äh, wir müssen so das war wieder nicht. Aber wieso kriegen wir eigentlich immer den Parkplatz, der so weit weg ist? Ja, Scheiße, runtergefallen. Die letzte, die letzte schnittstelle wurde enthüllt der atlas winkt ich bin beschwingt verängstigt gebrochen ich bin so weit gekommen er will dass ich gehorche wenn ich die macht der schöpfung erhalten soll dann nur in ketten mir wird macht verliehen ich werde der nachahmung des lebens unterworfen so Herz der Sonne und dann scheinbar zur nächsten müssen wir nur gleich wieder aktivieren. Das ist auch echt ärgerlich, dass die Mission immer umspringt. Weil wir wollen ja die nun machen. Was so. für ein Zick-Zack-Kurs, wir geflogen sind. So, das ist schon wieder ein Piratensystem. Ob sie liegen alle im, zum Großteil im Piratensystem. Also Herz der Sonne haben wir jetzt dann kriegen so anfangs die Bestandteile, aus was so ein Universum besteht. Immer komplexere Sachen und halt alles eine neue Entdeckung. Was wir halt so brauchen. Weil wir sollen ja Zeuge werden oder selbst was erschaffen. Aggressive Wächter schon wieder. Fragmentierter. Aha. Ist das wieder so ein Anomalieplanet? Wüstenplanet? Nein, da. Ah, knapp dran vorbei gescannt, ne? Grünen der. Und ein Mond dahinter. Reichhaltig. Mhm. Ich glaube dem kein Wort. Also, wo ist denn jetzt hier? Fragmentiert. Hm. Ja, wir machen erst die Atlas-Schnittstelle. Wir sind ja schon hier. Es ist gut möglich, dass da schon wieder so ein Anomalieplanet ist. Fragmentiert. Hm. So und es ist ein Piratensystem, das heißt wieder eine Piratenstation. Gut, jetzt fehlt der Atlas direkt. Ah, warte mal, ich glaube, es ist nur noch die und eine. Oder ist es ist nur noch die. Ah. Waren das jetzt? Ja, sehen wir ja gleich. Krass, die Ausdauer reicht nicht mal bis hinten. einmal im Kreis alles anquatschen. Wir haben ja Sachen erhalten. Nein, hä, was? So. Bin jetzt nur unsicher, ob das hier die letzte ist. Oder ob noch eine Schnittstelle kommt und zwar schön und gut diese Technik hier, aber das dauert. Ich stehe an der Schnittstelle des Atlas. Ich stehe vor der Schmiede der Welten. So hat er mir gezeigt, was er ist. So hat der Atlas die Besonderheit seines Lebens, seine Gedankengänge mit mir geteilt. Er wollte nie angebetet werden, er wollte nie verehrt werden. Alles worum, es, worum er mich bat, alles was er jemals wollte, war eine Eingabe. Ich war nur ein Benutzer. Ohne mein Zutun schweben die Atlas-Samen auf den Eingang zu. Die Lehre ist dazu bestimmt gefüllt zu werden. Das Nichts sehnt sich nach einer Seele. Wenn ich das mache, wird ein Stern geboren. Wenn ich das mache, wird aus mir mehr, als ich jemals für möglich gehalten habe. Dort ist nichts und dann, dann ist dort alles. Ich sehe, wie in der Leere ein Stern geboren wird, wie sich das Leben ausbreitet, wie Planeten entstehen und Kreaturen geboren werden, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Für einen Moment. Bin ich dem Atlas ebenbürtig? Für einen Moment bin ich der Schöpfer der Welten. Vor mir bereitet sich das Gefüge von Zeit und Raum aus. Und schwarze Löcher schwören von System zu System. Der Atlas schreit. So. Sternsamen. Ha. Seelenenergie? Ja, krass. Mhm. Wir können das Rezept nicht herstellen. Und der Weg des Atlas ist jetzt ein schwarzes Loch und kein Atlas mehr. Hm. Also dann... Ja... Würde ich sagen, dann... Ja, hm. holen uns den Teleporterpunkt. Ich glaube, die war ja hier in der Nähe die Raumstation, oder? Ah, mehr oder weniger. Und dann werden wir noch schnell auf den äh, Planeten den wir eben gesehen haben. Könnt ihr uns jetzt mal da reinlassen. Und dann mal gucken, ob wir das noch schaffen, zu so einem schwarzen Loch zu gelangen, je nachdem wie weit das weg ist. Übrigens, wir haben das Ding entdeckt hier. So. Jetzt die Frage: Reichhaltig? Mein Gott, wo war der? Da war der Atlas. Reichhaltig. Super. was war der jetzt hier? Oh, das klappt immer so wunderschön. Ist nicht wahr. Grün da. Wüsten. Fragmentiert. Da wollen wir hin. Weil dann haben wir ja bald alle Anomalieplaneten. Wenn das so weitergeht. Der ist ganz schön weit entfernt. Und immerhin nur hohe Wächteraktivität und nicht wieder aggressive. Wir sehen ja schnell, wenn es nur ein Tier gibt zu entdecken. Dann ist es ein Anomalieplanet und dann gibt es da auch Deko. Mal schauen. Nur weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich glaube... Oh, da sind... Steine, die anders aussehen. Da sind grüne. Hier ist ein grüner... Und da sind noch drei. Ha, elektrischer Würfel. Und direkt hier auch. Guck mal, das ist ja, boah, besser geht ja kaum. Einpacken. Einpacken. Also so viel Glück. Das ist ja mal cool. Einpacken. Der da ist nicht grün. Da hinten ist noch einer. einpacken. Oh, die gibt es hier wieder häufig. Das ist auch krass. Ja. Da gibt es ein Tier. Äh, Scan. Können wir das Wird dann... Also auf fast jedem Anomali-Planeten kann man sich ein Haustier abgreifen. Ups. So. Können den hier noch ein bisschen... Ne, was, was, was, so. Der Planet war nett, dann können wir den noch ein bisschen Nahrung geben. So, hier ist noch einer. Oh, da ist direkt noch einer hinter. Also cool, auf manchen Anomalieplaneten ist das Zeug häufig zu finden, auf anderen wieder nicht. haben wir jetzt? Sieben. Ach komm, die drei holen wir uns noch. Das ging ja jetzt halt so schnell. Ist der da grün? Ja, Haustier, geh mir nicht auf den Sack. Ich glaube, naja, oder? Oh doch, der ist grün. Der da auch. Und ein Stück weiter ist noch einer. Boah, also hier ist ja... Alter, das ist ein richtig krasser Planet. So, jetzt haben wir 10. Ja. ja. Uh, das ist doch schön. Oh Gott, uns geht der... Wann ist das passiert? Uns geht der Platz aus. Äh. Ist eine komische Tiermeier gescannt. Wassertransport. Also, auf jeden Fall sieht der Planet cool aus. Wie war denn das Wetter? Ne. Das Wetter? Ach, Obsidian Hitze Ja, genau. Der schmilzt dir das Gesicht. Alter, Haustier, gehen wir nicht auf den Sack, habe ich gesagt. Fühlt sich toll. Ja, hier ja, komm. Hast was zu futtern? Leb hier weiter. Bis dann. So. Wir wollten uns ein schwarzes Loch angucken. Ging jetzt viel schneller als erwartet. Es war ein Anomalieplanet und wir haben vergessen den Deko-Planet zu nennen. <lacht> Deko. Und das Tier hochzuladen. Dann haben wir jetzt alle. Ja, cool. So, jetzt müssen wir die Mission mit dem schwarzen Loch... Gut, die ist noch ausgewählt. So. Und... Ja, da wo... Alter, echt, der hat uns einmal im Kreis geschickt. Wir können nicht mal irgendein schwarzes Loch nehmen. Nein, wir müssen das schwarze Loch, schwarze Loch nehmen. Weil da ist eins, das dürfen wir nicht nehmen. Wir müssen das hier nehmen. Naja. Hier soll es ja egal sein. Nehmen wir halt genau dieses schwarze Loch. Es naja, bestimmt gleich wieder alles im Raumschiff Schrott. Wie letztes Mal, wo uns einfach in eine andere Galaxie geschickt hat, wo wir da überhaupt nicht hin wollten. Neue Entdeckung. Fünf Planeten und Mond. So. Trostlos. Hohe Energie. Da ist ein Sechseckplanet. Hm... Das ist jetzt aber sehr schlecht. Das ist nämlich wieder ein Anomalieplanet. Regnerisch. Ah, da ist das Schwarzloch. Warum hat denn dies hier eben so geflackert? Das ist nur die Raumstation, okay. Ja, yeah, dann nennen wir das Ding jetzt hier erstmal mm. So, und dann werden wir da reinfliegen Vielleicht auch was sehen, wäre sehr cool Ah, wir werden spaghettifiziert. Das ist viel schneller als unser Hyperantrieb, muss ich ja mal sagen. So, echt jetzt Schlacht sechs Planeten. Also, erstmal, was ich habe doch hier eben äh, ja, so schnell ist er hin oder nicht ab hier? Boah, Alter, warum ist er so schnell? Ich darf verarschen. Also, 2, 6. Unserer ist... Ich vergesse das jedes Mal. 2, 6. Also gibt keine größeren. Dann können wir uns den ja mal anschauen. Was für eine Farbe hat der denn? Irgendwie... Grün mit Rot, ne? Und warum sind wir eigentlich schon wieder in dem prachterkampf schaut mal, die eine, also die ist komplett durch die Atlas Mission also war die letzte Aufgabe durch ein schwarzes Loch zu springen und weil wir das jetzt eben gemacht haben oh, ein A-Frachter. cool ähm, Belohnung wurde die Atlas-Mission somit abgeschlossen erfolgreich. Aber ist trotzdem seltsam, warum können wir dieses letzte Rezept nicht herstellen, ne? Das er uns gegeben hat. Weil es ist ja aufgeploppt, dass wir ein neues Rezept gelernt haben. Nur ohne Rezept halt. So, welche Farbe hat der denn? Ah. Grün. Der ist schick, aber unten das Ding muss ja nun nicht sein. Ah, jetzt müssen wir mal wieder anquatschen. So ein Scheiß. So. Und, ja. Dann müssten wir ja jetzt die Weltraumanomalie erstmal rufen. Da kurz reingehen. Dann sind wir ja fertig. Also mit dem Atlas sind wir ja scheinbar fertig. Da wir jetzt aber hier mit dem Wurmloch hergesprungen sind. Ich weiß gar nicht, ist irgendwas kaputt gegangen? Nö. Cool. Dann holen wir uns den Teleportpunkt hier am besten. Ob es hier. Fällt mir jetzt auf. im Zusammenhang zwischen der Raumstationfarbe und der. Farbe der möglichen. Frachter. Im Frachterkampf gibt. Weil ist jetzt zufälligerweise auch grün. Ha. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Ist gut möglich, dass dann Zusammenhang besteht. So. Jetzt rufen wir die Anomalie. Weil aber es scheint trotzdem eine andere Mission zu sein, ne? Neuanfänge, das ist die mit der. Weil wir in an einer anderen Galaxie waren. Ne? Was? Ne, so. Komisch. Also, ich. Kann auch sein, dass das eine andere Mission ist und die Atlas-Mission ist jetzt einfach abgeschlossen. Da waren Meteorit mitten in der Anomalie. Aber durch die Anomalie, äh nein, Entschuldigung, durch den Atlas, bin schon ganz verwirrt, haben wir cool Deko-Kram noch bekommen von den Dekoplaneten? Deine alten Freunde besuchen. Ja cool, wen denn? Sprich mit Nada und Polo an Bord der Station. Hm, okay. Machen wir. So, da lang. Versuchen Nada vom Atlas zu erzählen. Krass, hat so geklappt. Die neue Realität erkunden. Das hatten wir doch schon ganz am Anfang. Dass er uns jetzt erklärt, wie das hier funktioniert. Und wir haben doch auch alles schon gekauft. Also also freigeschaltet. Weil, gibt doch hier nichts mehr. Ja. Nochmal freischalten müssen wir das nicht. Warte mal da: Witzbelohnung. Erkunde zahllose Realitäten. Polo hat Koordinaten für schwarze Löcher und Atlas-Stationen. Ja, aber Atlas haben wir jetzt nun fertig. Okay. Kann sein, dass diese Mission neu, also schon wieder aufgetaucht ist, weil wir ja in einer anderen, in Eisentham in der Galaxie waren. Und deshalb erkunde jetzt alles und so. Und den Atlas haben wir ja nun fertig gemacht. Dann ist nur noch... Aber wie schließt man... Also das... Scheinbar sind wir jetzt fertig. Mit den Hauptmissionen. Weil die taucht immer wieder auf. Und die ist ja auch nicht zum ganz ehrlich abschließen. Und die hier eine neue Galaxie wartet, müssen wir Eisentum ein bisschen erkunden. Das Universum wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Genieße die Reise. Ist jetzt ja die Questerfüllung ah. ein bisschen schwammig formuliert. Weil dann kann man die Quest vielleicht gar nicht abschließen. Wo haben wir denn geparkt? Alter, der weiß-goldene Exo... Cool. Aber wohin Gottes noch haben wir geparkt? Da hinten. Ja, dann war viel weniger beim Atlas zu erledigen als gedacht. Und speichere ich jetzt was zum Ah. Er hat sich hier ausgeloggt und wieder eingeloggt. Super. Witzige Angelegenheit. Kommen wir jetzt noch in unser Schiff? So. Gut, dann fliegen wir halt auf die Raumstation. Ja, dann ist Atlas fertig. Dann fehlt nur noch das Zentrum der Galaxie und eine Siedlung. Steht unser Schiff irgendwo besonders drum? Das muss ich erst mal in Erfahrung bringen. Jetzt könnten wir unseren Frachter hierher rufen. Aber ich glaube, der steht einfach. Oh, hier ein Ex. Oh, ey, lass mich raus. Habe ich das nicht? Scheiße, hier drin finde ich das auch schon wieder nicht raus. Ja, lauf. Ich kann hier drin nicht nach meinen Schiffen gucken, ne? Oder? Ich habe genau dasselbe: Krallen der Sterne. Ja, ist das hier? Äh, da. Schmiede der Perfektion. Mhm. Wir müssten eventuell noch Platz haben. Oder? Äh, ja, scheiß drauf. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob das exakt gleich aussieht wie unseres. Wegen dem hier vorne. Also wenn, naja, dann haben wir halt ein neues Schiff. Also es fehlt noch die Reise zur Galaxie Mitte. Das lebende Schiff. Was wir noch in Angriff nehmen. Also unser eigenes lebendes Schiff. Und... Die Siedlung, Also drei Sachen müssen wir soweit noch erledigen. Und dann müssen wir schauen, dann ist die Galaxie hier komplett abgehakt und fertig. Die Hauptmission haben wir auch fertig, die Mission, Nebenmissionen dadurch ja auch zum Teil. Nur halt sehr lang gezogen, die Nebenmissionen. Und dann müssen wir gucken, schauen wir uns haben noch ein bisschen an, ob es Unterschiede gibt oder ob es einfach exakt in die, Prinzipiell die gleiche Galaxie noch mit meiner Namen ist. Ähm, gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.